Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und das Video über Erweitern und Kürzen voraus. Siehe links unten. Wir sind jetzt bei Primfaktorzerlegung. Was bedeutet das überhaupt? Damit wir das verstehen, müssen wir erst verstehen, was eine Primzahl ist. Primzahlen sind die natürlichen Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst geteilt werden können. Was bedeutet jetzt das? Natürliche Zahlen sind die Zahlen ohne Komma und Minus. Also 2 ist eine natürliche Zahl, minus 2 ist keine natürliche Zahl und 2,5 ist auch keine natürliche Zahl. Und was bedeutet sich selbst geteilt, was bedeutet sich teil, teilbar, ist dividieren, ohne dass eine Kommazahl entsteht. Also wenn wir jetzt 5 durch 2 dividieren, da kommt 2,5. Also das ist nicht teilbar. Also schauen wir jetzt das Beispiel, damit, damit werden wir das auch besser verstehen die 2, wenn man 2 durch 1 und 2 durch 2 kann, man schon dividieren, Dann kommt, also das aber durch 1 und sich selbst, ja? mit größeren Zahlen, wenn man zum Beispiel 2 durch 3 macht, das ist 0,6666, das ist sicherlich eine Kommazahl, sogar kleiner als 1, auch mit 4 und 5, das sind immer Kommazahlen und daher merken wir jetzt, 2 geht nur durch 1 und sich selbst, Nichts anderes. Ja? Genau teilen. Daher ist 2 eine Primzahl. Was ist jetzt mit 3? 3 kann man durch 1 und 3 sicher. Das geht sowieso. Genau. 3 durch 3 ist 1. Ja? Und wenn wir jetzt 3 durch 2 machen, das ist 1,5. Das ist eine Kommazahl. Also es gibt keine andere Zahl als 3 und 1. Also 1 und die Zahl selber, mit der das genau geht. Also 3 ist auch eine Primzahl. Schauen wir jetzt 4 und jetzt wird es ganz klar. Ja, 4 kann man mit 4 und 1, ist eh klar, das geht immer, aber geht auch durch 2. 4 durch 2 ist 2. Es geht also genau auch mit einer anderen Zahl, außer 1 und sich selbst. Dann ist 4 keine Primzahl mehr. Und wie wir merken werden, alle Zahlen alle gerade Zahlen, außer 2, also 4, 6, 18, 12, 14, 16 und so weiter und so fort, die sind nicht mehr Primzahlen, weil die alle sicherlich auch durch 2 gehen. Okay, schauen wir jetzt äh, die Zahl fünf. Fünf, zwei, ich, 2, äh, ja, 2, 5. Fünf 1, 6, 6, 6, 6. Fünf 1, 2, 5, 5 durch 2 ist 2,5, 5 durch 3 ist 1,6666. 5 durch 4 ist 1,25, also 5 geht genau durch 1 und 5, so nur durch 1 und sich selbst. Mit anderen Zahlen stehen Kommazahlen, auch mit den größeren Zahlen, sollte eh klar sein. Ja? Das bedeutet, 5 ist eine Primzahl. 6, haben wir schon gesagt, alle gerade Zahlen, außer 2, sind nicht mehr Primzahlen, aber merken wir hier, das geht auch durch 3. Ja? Und daher ist es sicherlich keine Primzahlen. Mehr. 7, wenn man das mit all dieser kleineren Zahlen hier, mit 2, 3, 4, 5, 6 ausprobiert, dann werden Kommazahlen auskommen. Ja? Man kann das ausprobieren, mache ich jetzt nicht. Und das bedeutet, 7 geht genau nur durch 1 und 7. Daher ist 7 eine Primzahl. 8 geht auch durch 2 und 4. Also 8 ist keine Primzahl. 9, hm, jetzt haben wir eine Überraschung, die ist zwar keine gerade Zahl, also die kann man nicht durch 2 dividieren, aber die kann man auch durch 3 dividieren. 9 durch 3 ist 3. Also weil man 9 auch durch 3 genau dividieren kann, ist sie keine Primzahl mehr. 10 geht durch 2 und 5, das ist auch keine Primzahl. 11 geht nur durch 11 und 1, also die ist eine Primzahl. 12 geht durch, äh, durch all diese Zahlen und so weiter und so fort. Ja? Das ist hier auch so genau, genau äh, beschrieben. Und hier ist es auch mit dem Beispiel von 5, da kann man auch gleich sehen, 5 durch 2 ist keine genaue Zahl, ist eine Kommazahl und so Also das bedeutet, 5 geht nur durch 1 und 5 genau. Und daher ist sie auch eine, äh, eine Primzahl. Und mit allen größeren Zahlen ist es eh sowieso kleiner als 1. Also die ersten Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, die haben wir schon gesehen. Und dann, als erstes kommt 17, 19, 23 und so. Warum steht 15 nicht da? 15 kann man auch durch 3 und 5 dividieren. Warum steht 21 nicht da? Weil 1 auch durch 3 und 7 dividieren kann. Okay. Faktor, wie wir schon in... Äh, Kapitel über Grundrechnungen gelernt, ist ein Teil eine Multiplikation. Wenn man so mal immer hat, die Teile von dieser Malrechnung, also die Zahlen von dieser Malrechnung, sind die Faktoren. Was bedeutet also Primfaktorzerlegung? Eine Zahl als Produkt, also als Mal, von Primzahlen auszudrücken. Prim, Primzahlen, Faktor, Mal, zerlegen, also eine Zahl in Primfaktoren zerlegen. Wie geht das? Nehmen wir die Zahl 7800 und nehmen wir von allen diesen Primzahlen die erste, 2. Und versuchen wir 7800 immer mit 2 dividieren, so weit es geht. Okay, und das haben wir jetzt hier so gemacht. Das geht durch 2, das erste das Ergebnis 3900. Das geht dann weiter durch 2, dann ist das Ergebnis 1950. Und das geht dann weiter durch 2, das ist das Ergebnis 975 und das jetzt geht nicht mehr weiter durch 2. Dann probieren wir mit 3 aus. Das kann man auch so probieren. Ja? Besonders wenn man einen Taschenrechner hat. Wenn man dann mal ausprobiert, dann stellt man fest, das geht durch 3. Ja? Und wenn man jetzt 325 durch 3 ausprobiert, ja? dann man, stellt man fest, dass es auch nicht geht. Allerdings gibt es eine gewisse Regel, um zu sehen, ob die Zahlen teilbar sind. Aber wenn man Taschenrechner hat, braucht man das gar nicht. Man kann das einfach so probieren. Ja? Die Regel werden wir in einem anderen Video lernen. Also das geht allerdings sicherlich durch 5. Das Ergebnis ist 65. Das geht auch weiter durch 5. Dann ist das Ergebnis 13. Und 13 ist eine Bremszahl. Ja? Das geht auch noch durch 13. Ja? Und wir haben jetzt das, ist was am Ende steht. Ja? Das, was man sieht. So, ja? hier. Und das bedeutet... 7800 ist 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5 mal 5 mal 13. Hm? Das ist, was das bedeutet. Wo kann man das anwenden? Bei äh, Kürzen von Brüchen. Wir haben schon das Kürzen von Brüchen gesehen. Wir haben gesagt, 5, 45, 35. Das kann man beides durch 5 dividieren. Also, das ist 0 siebtel. Was ist aber. Wenn man sich auskennt oder man eine Multiplikationstabelle 1 mal 1 hat, dann geht es ganz leicht. ja. Mit solchen kleineren Zahlen aber. Wenn, was ist, wenn man größere Zahlen hat? Man, es gibt ja nicht eine Tabelle für solche große Zahlen. ja. Also was man, tut man dann? Man tut die Primfaktorzerlegung. Hier haben wir die Primfaktorzerlegung von 6664 gemacht. Das geht durch 2, dann wieder durch 2, dann geht es durch 7 und dann am Ende durch 17. Und auch hier die Primfaktorzerlegung von 8820 gemacht. Das geht durch 2, dann wieder durch 2, dann durch 3, durch 3, durch 5, durch 7 und durch 7. Man kann dasselbe auch mit dem Taschenrechner ausprobieren. Man wird sicherlich diese Ergebnisse äh, äh, bekommen. Ja? Das bedeutet 6664, das ist 2 mal, 2 mal 2 mal 2 mal 7 mal 7 mal 17. Da steht es. Ja. Entschuldigung, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ja, das habe ich hier vergessen. Das geht nochmal durch 2. Ja. Und das geht auch nochmal durch 7. Etwas fällt da, das muss ich dann korrigieren. Mach nichts. Wie auch immer. Also das bedeutet, das ist so viel. Ja. Und 8.820, das ist hier schon richtig, ja. Das ist 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 5 mal 7 mal 7. Und wir haben schon gelernt, wenn wir mal haben, dann können wir kürzen. kürzen. Also 2 mit 2, 2 mit 2, 7 mit 7, 7 mit 7. Was bleibt oben? 2 mal 17. Das ist 34. Und was bleibt unten? 3 mal 3 mal 5. Das ist 45. Also wir haben geschafft, also diesen Ausdruck... Als einen viel kleinen Bruch auszudrücken. Ja? Und das ist, wie man die Primfaktorzerlegung bei, bei äh, Kürzen benutzt. Und jetzt kurz über Teilbarkeit. Wann kann man eine Zahl durch 2 äh, teilen? Das geht, wenn die Zahl in 0, 2, 4, 6 oder 8 endet. Ja? Alle diese Zahlen, die gerade Zahlen, kann man durch 2 teilen. Durch 5, das ist auch ganz leicht, wenn die Zahl in 0 oder 5 endet, dann ist sie durch 5 teilbar. Ja? 409, das ist in 9, also nicht in 0 oder 5. Das ist in 3, das ist also nicht in 0 oder 5, also das ist nicht durch 5 teilbar. Diese zwei Zahlen hingegen sind durch 5 teilbar. Und wie geht es durch 3? Das ist auch eine eher einfache Regel. Nehmen wir die Zahl 135, addieren wir 1, 3 und 5, das ist 9 die Ziffer also addieren. Und 9 ist durch 3 teilbar. Ja? Also wenn die Summe der Ziffer durch 3 teilbar ist, dann ist auch die ganze Zahl durch 3 teilbar. Das kann man auch hier sehen. 3 und 5 und 6 und 4 und 8 und 2 und 5, insgesamt ist es 33. Ist 33 durch 3 teilbar? Ja, das ist 11. Das kann man fest, leicht feststellen. Ja? Das bedeutet, diese Zahl ist auch durch 3 teilbar. Durch 9 allerdings nicht. Gut. Also, die gleiche Regel gilt allerdings bei 9. Ja? Wenn die Summe durch 9 teilbar ist, dann ist die Zahl auch durch 9 teilbar. Hier, 135 ist 9 und 9 ist durch 9 teilbar. Also die Zahl ist auch durch 9 teilbar. Diese Zahl ist durch 3 Teilbar, also 33 ist die Summe der Ziffer, aber nicht durch 9. Also diese Zahl ist durch 3 teilbar, aber nicht durch 9. Ja? Und so weiter und so fort. Bei 7 ist die Regel ein bisschen komplizierter. Wenn man will, kann man die Regel im Buch lesen. Aber die ist so kompliziert, also es macht nicht so viel Sinn, diese Regel zu benutzen, weil man so viel Zeit braucht, um die Regel zu benutzen, wie man wie wenn man die, die Zahl selber teilt. Also es ist wirklich ein langer Prozess. Und durch 11, man muss die alternierende Summe der Ziffer, und wenn, äh, die, äh, wenn man die Differenz der alternierenden Summe der Ziffer äh, berechnet, wenn die, also das Ergebnis 0 oder 11 ist, oder durch 11 teilbar, dann ist auch die Zahl durch 11 teilbar. Also zum Beispiel 981607. Das ist 981.607. Ja? Man nimmt die alternierte Summe. Also man nimmt erst 9, 1 und 0. 9, 1 und 0, das ist insgesamt 10. Man nimmt auch dann die nächste. 8, 6 und 7. Was bleibt? Ja? 8, 6 und 7 ist 21. Man berechnet jetzt die Differenz. 21 minus 10 ist 11. Da ist es. Und weil 11 durch 11 teilbar ist, ist auch diese ganze Zahl durch 11 teilbar. Danke sehr.